Das große Fest, eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Roman. Roman hat vor zu heiraten, also schickt er Einladungen an alle seine Freunde. Einer seiner Freunde bekommt zwar die Einladung, geht aber nicht hin, weil er gerade sein Haus neu streichen muss. Ein anderer geht nicht zur Hochzeit, weil er gerade eine neue Freundin hat und lieber Zeit mit ihr verbringen will. Ein anderer hat gerade Urlaub gebucht und möchte ihn nicht umbuchen. Zu Romans Hochzeit ist keiner seiner Freunde da. Da wird Roman wütend auf seine Freunde, weil ihnen andere Dinge wichtiger sind als seine Hochzeit. Also geht er auf die Straße und lädt jeden, den er trifft, zu seiner Party ein. Als das Fest beginnt, sind alle möglichen Leute mit am Tisch, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Und Roman freut sich über seine Gäste. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um den Leuten zu zeigen, dass bei Gott jeder willkommen ist.